In dieser Folge zeige ich Ihnen das Steuern und Markieren innerhalb von Word mit Hilfe von Maus und Tastatur. Wenn Sie mit der linken Maustaste klicken, können Sie den Cursor, also Ihre Einfügemarke, in einem Wort positionieren. Klicken Sie doppelt, markieren Sie Wörter. Klicken Sie dreimal hintereinander, markieren Sie einen gesamten Absatz. Wenn Sie vor einer Zeile im linken Seitenrandbereich einmal klicken, markieren Sie eine Zeile. Bei einem Doppelklick markieren Sie einen Absatz und bei einem Dreifachklick den gesamten Text. Auffallend ist, wenn Sie mit einem Doppelklick ein Wort markiert haben, das sofort die Schnellformatsymbolleiste öffnet, dazu später noch mehr. Innerhalb von Tabellen können Sie mit Hilfe des Tabellenmarkers mit einem Linksklick, oben links bei einer Tabelle, die gesamte Tabelle markieren. Wenn Sie über eine Spalte fahren mit dem Spaltenmarkierungspfeil eine Spalte und vor der Zeile einen Linksklick eine Zeile markieren. Wenn Sie eine einzelne Zelle markieren möchten, können Sie in die untere linke Ecke einer Zelle fahren und mit einem Klick die Zelle markieren. Grafiken erkennt Word anstelle der normalen Einfügemarke mit diesem Grafikcursor. Der bedeutet Ihnen, dass Sie jetzt eine Grafik anklicken können. Mit einem Linksklick können Sie die Grafik markieren. An dieser Stelle noch kurz zu den Cursor-Symbolen in Word. Der Cursor kommuniziert mit Ihnen. Er zeigt Ihnen aufgrund verschiedener Formen an, welche Aktionen Sie durchführen können. So können Sie zum Beispiel Skalierungen mit dem Diagonalpfeil vornehmen, Drehungen mit dem Drehenpfeil, oder eben das Verschieben einer Grafik mit Hilfe des Grafikcursors. Sie können nicht nur mit der Maus navigieren, Sie können das auch mit der Tastatur tun. Wenn Sie den Cursor im Text positionieren, können Sie mit dem Cursor-Steuerblock, mit dem Pfeiltasten, schrittweise nach rechts, links, oben und unten navigieren. Wenn Sie dazu die Steuerungs- oder Control-Taste drücken, springt Word, Wort bzw. absatzweise nach oben und unten bzw. links und rechts. Über dem Cursor-Steuerblock können Sie mit den Tasten Position 1 an den Zeilenanfang und mit der Taste Ende ans Zeilenende springen. Wenn Sie zusätzlich die Steuerungstaste drücken, springen Sie an den Dokumentenanfang mit Steuerung Position 1 und mit Steuerung Ende ans Dokumentende. So können Sie schnell von ganz oben bis ganz unten im Dokument navigieren. Wünschen Sie zusätzlich zu der Cursor-Positionierung noch eine Markierung, können Sie dies mit Hilfe der gedrückten Umschalt- oder Shift-Taste vornehmen. Wenn Sie die Shift-Taste und die Pfeiltaste nach rechts zum Beispiel drücken, wird von links nach rechts markiert, Shift von oben nach unten oder von einer anderen Position Shift links, Shift nach oben. Von der aktuellen Cursor-Position sehen Sie jetzt die Markierung. Sie können natürlich auch eine ganze Zeile mit Shift und Ende vom Zeilenanfang bzw. wenn sich Ihr Cursor am Ende befindet, mit Shift Position 1 markieren. Wenn Sie gerne von einer bestimmten Position das gesamte Dokument nach unten markieren möchten, drücken Sie Shift, Steuerung, Ende. Das gleiche von einer anderen Position nach oben, Shift, Steuerung, Position 1.